Die dritte Stufe in meinem neunstufigen Masterplan für Coaching – Deine Werte. Nach Deiner Ist-Situation und Deinen Zielen geht es nun um Deine Werte. Deine eigenen Werte sind ganz entscheidend für Dein Leben und sie machen Dich aus. Bist Du gezwungen dagegen zu arbeiten, führt es unweigerlich zu Stress, Unzufriedenheit und endet oft in Burnout. Deine eigenen Werte, die arbeiten wir im Coaching heraus. Am Ende des bewährten Prozesses in der Stufe 3 kennst du deinen wichtigsten Weg. Mein neuen stufen masterplan legt so die Basis für deine Zukunft. Melde Dich bei mir und wir sprechen über den Nutzen eines Coachings für Dich. Wenn wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Auf coach.michael-fred.de erfährst Du mehr. Dein Michael Fred Notstift